Guten Tag, liebe Freunde der Wissenschaft und Hallo, liebe Schlaufüchse! Momentan kann ich aus Zeit und Geldmangel pro Jahr nur ein bis zwei Workshops anbieten, aber Ideen habe ich mehr als genug. Deshalb will ich euch heute schon meinen nächsten Workshop vorstellen. Also, ich will mit euch zusammen leckere Glibbertrops herstellen, solche, die man in Bubble Teas findet, zum Beispiel und die so ähnlich wie Fischkaviar aussehen. Diese Glibbertrops bestehen aus einer glibrigen Haut und einer flüssigen Füllung. Man kann sie pur essen oder Getränke damit interessant machen oder Speisen damit dekorieren. Für die kleinen Schlauffüchse füllen wir die Glibertrops mit farbigem, süßen Fruchtsaft, Orange, Himbeer, Hirsch. Die großen dürfen dann auch Likör verwenden. Wir benötigen als Ausgangsmaterial neben dem Fruchtsaft oder dem Likör noch zwei Chemikalien, zwei etwas ungewöhnlichere Substanzen in der Küche. Zum einen benötigen wir Calcium, zum Beispiel aus Calciumtabletten, und zum anderen benötigen wir einen Stoff, der aus Algen, aus Seetang gewonnen wird, sogenanntes Alginat. Dieses kann man als weißes Pulver kaufen und es schmeckt auch nach nichts. Wenn Calcium mit dem Alginat zusammenkommt, entsteht klibriges Kalziumalginat. Das wird dann die Hülle, die Schale unserer Drops. Wir lösen zuerst eine Messerspitze Alginat in einem Glas Fruchtsaft oder Likör auf. Jetzt entsteht eine etwas zäh fließende Alginatlösung. Diese können wir auch anfärben, wenn wir wollen. Dann lösen wir in einem zweiten Glas eine Calciumtablette in Wasser auf und warten, bis die Lösung klar und durchsichtig ist. Bevor wir zum eigentlichen Experiment kommen, will ich euch noch kurz demonstrieren, wie man chemisch diese beiden Lösungen unterscheiden kann. Die Calciumlösung ist völlig klar, so wie Wasser. Die Calciumteilchen, die darin gelöst sind, sind viel zu klein, als dass man sie sehen könnte. Ein Lichtstrahl geht völlig ungehindert durch die Lösung hindurch. Man sagt, die Lösung ist optisch leer. Die Teilchen in der Alginatlösung sind hingegen deutlich größer als die Calciumteilchen. Ein Lichtstrahl geht nicht mehr so ganz ungestört durch die Lösung hindurch. Man sagt, die Leichen haben Kolloidgröße und zeigen Lichtstreuung. Man kann einen Lichtstrahl von der Seite erkennen. Kalzium können wir aber ganz einfach chemisch nachweisen. Im Workshop werde ich euch zeigen, wie sich Kalzium durch seine rote Flammenfärbung bemerkbar macht. Doch zurück zu unseren geplanten Glibberdrops. Wir geben jetzt die Alginatlösung ganz langsam tropfenweise zur Calciumchloridlösung, welche wir ständig rühren. Der Alginattropfen in der Calciumlösung überzieht sich sofort in einer glibberigen Haut aus Kalziumalginat. Wir lassen die Tropfen eine Zeit lang in der Kalziumlösung, je länger, desto dicker die Glibberhaut. Nach circa einer Minute können wir die Drops aus der Kalziumlösung herausfischen. In diesem Fall haben wir schöne runde Perlen erzeugt mit glibberiger Schale und flüssigem Kern. Im Workshop werde ich euch zeigen, wie wir das Experiment variieren können, wie wir massive Glibberkugeln oder Glibberspaghetti, Glibberknäuel oder andere Glibberfiguren herstellen können.